Wie nennt man einen Keks unter einem Baum? Ein schattiges Plätzchen. Oh. Uwe, Uwe, Uwe. Ich hatte dieses Wochenende ausgefallenen Sex. Hä, echt? Erzähl mal. Ja, Freitag ist er ausgefallen, Samstag ist er ausgefallen und Sonntag auch. Mhm. wow. wow, wow.